Jetzt zeige ich euch äh, Bakery äh, Shop Simulator. Ja, ich habe ja schon Trailer Live Simulator gespielt. Mega gut, mega gut, Junge. Ja, wirklich richtig gut. Ähm, ihr habt ja gesehen, bei meinem Trash Test ist kaputt, ist kaputt, GIF ist kaputt, ist am Arsch, ist alles kaputt. Äh, ich bin gerade in meinem äh, Livestream hier und ähm, deswegen spreche man schon so ein paar Leute. und Ich spreche mit Leuten, ist halt normal, ja. Ich, hab multiple Persönlichkeiten. Auf jeden Fall, ähm, Trailer Life Simulator war auch ein ganz tolles Game äh, und deswegen hat DNA Army Gaming gesagt, komm, der Junge, der hat uns gecovert Alter, lassen wir den nochmal covern und äh, geben wir ihnen einfach mal unser neuestes Game, Bakery Shop Simulator. Und ähm, ich, lieber Lina äh, freut sich schon total danach, äh, darauf, ja, dieses Spiel zu spielen und ich darf es für euch jetzt zeigen. Für euch jetzt Bakery Shop Simulator, gönnt euch ja. Rumble Chris Zurückerstattung, ja, für dein nicht gezeigtes GIF. Ja, ähm, äh, designed, ja, bei Mohamed, Mohammed äh, Mohamed Kasravi und Ahmad Kasravi, wahrscheinlich sind das Brüder oder Mutter und Sohn, äh, Vater und Sohn, <lacht> sorry, ähm, von DNA Gaming, ja. Und, äh, wir fangen ein neues Spiel an und werden versuchen, unseren eigenen Backladen zu eröffnen, ja, der Backladen des Vertrauens. Oh mein Gott, welcome to Bakery Shop Simulator Tutorial, der dicke Mann ist im Weg, ich weiß. Um, your first customer will come to the shop after you complete the following steps. Use the computer to buy the following equipment, eine Ofen and the duckmaker. Use the computer to buy the following requirements. Flour, Oil and Yeast. Yeah! Yee! Wie heißt das Yeast? Egal. Yeah. Now use the orders monitor to order Baguette. <lacht> baguette. Uh, when the order is ready, take it and place it next to the cash register. Uh, press F to take one Baguette from the tray. Floor. N nicht Flour, okay. Add the baguette to the packing machine and press F on the control panel of the machine. Don't forget to use the barcode scanner on the package products to sell them to customers. Bruder, ich habe nichts verstanden. So, wir brauchen erstmal. Nee, ich wollte erstmal. Das ist nicht, es ist nicht für Esel gemacht. Ich brauche erstmal Equipment. Ich brauche einen Ofen und ich brauche einen Dough Maker. Das wird viel Spiel. Ich, ich, ich, ich spüre es. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann brauchen wir Ingredienzen. Fl Flor. Wie wird das ausgesprochen? Flor, Flower. Und... Ähm, was ist da noch? Yeast. Und... Öl. Gute Nacht, Rumble. Gute Nacht. So. Oven, no. Flower, Oil, Yeast, no. Und Baguette. Okay, jetzt mach ich Baguette. Baguette. Okay. Okay. Also hier muss ich nicht in die Stadt rennen, hier bin ich nur... Guck mal, Leute, das ist irgendwie... Kommt einem doch das alles bekannt vor aus Trader Alive Simulator, ja? Ne? Aber ist auch der gleiche Hersteller, ne? Gute Nacht, Rumble Mann, genau. Go home? So. Nein. Oh! Wo ist er hin? Ist das hier so wie Phasmophobia? Ähm. Placid next to the cash register? Okay, Press F to take one baguette from the tray. Okay. Add the baguette to the packing, packaging machine. Okay. Wow. Die Männer da draußen sind immer noch sauer. Ja, die sind immer noch sauer, auf jeden Fall. So, und jetzt? Wenn jemand da kommt... Warte mal. Hä? Was mache ich denn jetzt hiermit? mit ich weiß, dass es hier hin was? So, Leute. Lecker Baguette, Alter. So. Hallo. Ja, okay. Das scannen wir halt noch nicht. Aha! Aha! Bitteschön! Bruder, ich fühle mich... Echt wie in so einem Backladen, weißt du? In einem Backla Backlava-Wagen. Gute Nacht, Phil. Phil, will du das Spiel auch haben, das ist super, super gut. Kann Spaghetti machen und so, weißt du? So, jetzt müssen wir hier hinten hin. Machen wir noch ein bisschen, Mal gucken wir mal, was können wir denn noch machen? Ein bisschen Italian Bread, oder? Machen wir Italian Bread. Eine Cream Gun? Du kannst doch alle gleichzeitig draufpacken. Ja, aber wenn der nur ein Baguette haben will. Aber was brauchen wir denn sonst hier noch? Ne? Oh! Ein Baguette! Jawohl! Ein Baguette! Zack, eingepackt! Hin damit! A4 scannt. Los, cash! Ja, perfekt, Alter! Du kannst doch... Was heißt denn alle gleichzeitig? Also, da packt ihr die alle einzeln ein oder was? Das eine Baguette packen wir noch so. Da kann ich das auch drehen. Ah. Wo ist der Barcode denn hier? So. Da. Ach, guck mal, unsere leckere Teigwaren. Hier, schaut mal. Warte mal, kann ich das jetzt hier drauf so? Oh, okay. Okay. Äh, Grey, ja, okay. Äh, Grey, was ist denn, ähm, mach mal Gray. Ja, kommt sofort, Gray Bread, äh, Graubrot. Ähm, Flower, Yeast, Oil, habe ich alles. Kommt sofort, Brudi. Guck, äh, ich ist der von Fortnite oder was? Ja? Für Fortnite! Kann ich jetzt das auch noch hier drauflegen? Oh! Oh, shit! So, jetzt muss ich nur wissen, was ist was, ne? Alter! Boah, sehen die vergammelt aus. Oh Gott, sehen die vergammelt aus. Das will doch keiner essen, ey. Ja, nee, bitte nicht, nicht bitte das Gesundheitsamt, ja? So, Graubrot, komm dahin. So, Graubrot. das können wir nicht mal vorproduzieren? <lacht> ähm, hier, Love, liebes Liebesbrot, Leute. Liebesbrot können wir auch noch machen. Ja, guten Tag! Jawoll! Brudi, ich stelle dir das her, ja? Kurz warten. Äh, der ist schon dran, ja? Dauert kurz. Wie viel Zeit habe ich? 30 Sekunden. Scheiße. Alla. Komm, mach hin. Was? Hat er eine Mikrowelle da? Habt ihr das gehört? Düt, düt, düt. Ja, kommt es gleich. Scheiße, komm, mach hinne! Uh! <lacht> okay. Ah, da kann ich sehen, was es auch ist. Jawoll! Mein Business läuft hier 1A. Ja, und ich glaube, so geht das jetzt 200 Jahre lang, oder? Äh, was können wir denn noch machen? French Bread. Können wir auch noch, ne? Franzosenbrot. Was ist ein Franzosenbrot? Hast du das Spiel schon gespielt oder hast du es irgendwo angeschaut, Thomas? Oha. Oha. Love Bread habe ich noch einen, ne? Ja. Tschüss. Super geil. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Aber warum sollte ich ich kann das, Soll ich es da stehen lassen, einfach so? Soll ich es vor den Augen einpacken, oder? Ich weiß nicht. Ja, Ja, Moment, ich bestell gerade. Ja, ach, Frau Müller. Oder? Ja, oh, Herr Müller, guten Tag hier. Was, was möchten Sie denn haben? Ein Baguette. Ja, warten Sie, ich schaue eben, ob ich noch ein Baguette da habe. Nee, leider aus, oder? Ja, doch, eins haben wir noch. Ein Baguette haben wir noch bestimmt äh, Sie Ihrer Frau viele Grüße. Ja? Ich komme morgen immer vorbei, wenn Sie arbeiten sind. So, ja, tschüss Herr Miller, tschüss. jetzt alles klar, Jo. So, wir machen noch ein bisschen Baguette. Baguette, Baguette macht fett. Habe ich gerade gemacht. Ich habe das Zeug nachgekauft. Ingredienzen, ganz viel habe ich. Ah. Wie, heißt unser wie heißt unser Brotbäcker? Der Brotbackmann, der Brotbackmann. Ja, bitte. French Bread haben wir, glaube ich, noch. Ist, ist von heute, ist frisch. Nein, Klaus, Klaus ist frisch. Guck mal, guck mal, sieht auch gut aus. Ja, ist das gut? Nee, das nicht? Das hier? Jetzt machen wir das hier rein. Zack. Schön verpackt in der roten Box, so wie du es am liebsten hast. Tschüss. So, das ding mal hier wieder rein. <lacht> ja, nee, das ist so vom Vortag. Hier ist vom Vortag. So, was haben wir hier? So, was haben wir bei beim äh, Backmeister bestellt? So. Die noch hier hin. So, jetzt machen wir irgendwas Exotisches. Ich will irgendwas Cooles machen. Ähm, Biscuit Cake. Flower Cream. Aber für Cream braucht man doch bestimmt einen Mixer, genau. Ja, gut, äh, Baguette. Ja, ja, Herbert. Ja, ist okay. Ja, ich weiß. Ist, hast nicht so viel Geld, aber für ein Baguette reicht es ja, ne? Gib die auf Pump hier. Ganz vergessen, Alter. Nix auf Pump. So. Ich brauche einen Mixer. Wie viel kostet der? 150! 150 Wow Wow das ist Einfach too much information Puh. Wahnsinn So, man kommt der ja nächste Kunde? Hallo, hallo, lecker Brot Lecker, lecker Brot, kommen rein Ja, was möchten Sie denn haben? Ein Baguette Ja, wunderbar, hier Baguette Macht fett, aber sie sind sehr gut durchtrainiert. Zack. tschüss. Lüfte wie am Stürchen. 50 Hör mal, bei Bäckerei sagen die auf Vortagsware 15 Die Halsabschneider. Ich will jetzt ein Biscuit Cake machen. Spezialcreme. Jedes Baguette ist mit Spezialcreme gefüllt. Italienisches Brot haben wir da. Schönen Tag noch. Ist ja wirklich in der Bäckerei so, weißt du, wenn, wenn die gerade nichts zu tun haben, sitzen sie die ganze Zeit da. Sitzen sie da. <lacht> Alfrede, hast du gesehen? Bei WhatsApp? Ja, schrecklich, oder? Schrecklich. Da wollen die sich echt impfen lassen, alle. <lacht> Und danach, dass wir ein normales Leben führen. Aber ich lasse meinen Körper nicht verletzen. Ich mach das nicht. Nein, Elfriede. Das ist doch für den Bill Gates. Der will doch nur, dass wir da dieses Windows da kaufen. Nee. Ja, ja, hab ich hier auch bei Telegram. Hallo, ja. Ja, ja, haben wir noch da. Italien, Love Brits, ja. Haben wir da, hier. Schönen Tag. Uh. Oh. Ja, tschüss, hat mir doch da, ja, sorry. Ja, jetzt ist der weg das Aschloch, ey, hast du gesehen, wie der auf meine Brüste gestarrt hat? Ähm, hast du schon gesehen, ey, Friede, bei, bei Telegram, ähm, da hat der, dieser, dieser Hild, der Herr Hildmann, der Dr. Hildmann, der hat gesagt dass das alles Teufelswerk ist, dieses ganze Geimpfe und so, Corona und sowas. Corona gibt es gar nicht. Ja, ja, ja, ich hab auch, wenn ich kann, auch immer die Maske unten, immer. Elfriede, hör mal, ich bin doch nicht doof. Die ganze Keime, ja, hallo. Ja, Italian Bread, Jutz, ja, ja, 2,50 Euro, ja, tschüss. Friede, Moment, ich mach neues Brot. Hey Friede, ich höre dich! nicht! Nee! Nee, Brötchen kannst du selbst machen, du fette Sau, du. Kriegst du auch immer von Carina so TikToks? Ja? Ja, ja, die ist so komische, ne? So komische, Alter, die. Italian Brett, haben wir das noch? Äh. Ähm. Ich, was ist das? Italien Brett? Nimm doch einfach das Französische, Alter. Warum muss denn das Italienisches sein? Haben wir nicht den Scheiß? Ah, doch. Aber wohl. Äh, sorry. Ja, hier. Ja, ja, Italienisches Brot. Tschö. Für mich ja wird es zu so cringe. <lacht> ja, ähm. Okay. Jetzt können wir uns einen Mixer kaufen, Leute. Geil, Equipment, Mixer, wir brauchen jetzt Cream, 20 Dollar kostet die Cream, die Cream machen wir noch Leute, die Cream machen wir auf jeden Fall noch, aber wir haben jetzt halt kein Geld mehr, um Sachen herzustellen, oder doch, die nee, haben wir wohl, ne, Raybreads, French, French haben wir noch, French, Italian, Italian Love, Baguette, Baguette müssen wir auch noch machen. Ja, yeah. ja, ich komme, ja, Old Cookie, du Arschgeiger. Ich meine, haha, <lacht> haben wir noch nicht, nee, nee, haben wir nicht, äh, warten Sie, Old Brett, äh, nee, tut mir leid, ist ausverkauft, ja, die Elfriede hat das wieder ausgefressen, die fette Sau, ja, ja, nee, nee, ja, kommen Sie morgen wieder, ne? Ja, geh okay, jetzt bitte, bitte geh. Okay. Geh! Geh! Los, sich ab, du Dreckspasti! Okay. Ähm. Was braucht man denn für den Scheiß-Cookie? Äh. Ja, klar. Wo ist er denn? Floor, Cheese, Chocolate? Den hätte ich ja machen können mit Schokolade. Eben schon. Den hätte ich ja eben schon machen können. Scheiße, jetzt habe ich kein... kein Money, Alter. Hallo! Heimlich Feierabend. Letzte Brote. Guten Tag, Blonder, mit weißen Bart. Was hätten Sie gerne? Baguette? Aber, nee, Moment. Ach, das ist, äh, das ist nicht gut, das Baguette. Das lege ich gleich weg. Sie können hier das ältere nehmen. So, bitteschön. Und jetzt verpissen Sie sich... Ja, Elfriede. Hm. Ja, ja. Ganz schlimm, ne? Ja. Anyways. Anyways. Sowas bekomme ich von Karina zugeschickt, ja. Oh ja, gut. Alter, bist du... Was ist mit dir nicht in Ordnung, Alter? Was willst du mit dem? Mit wie heißt das Ding nochmal auf Deutsch? Gingerbread Man? Verpiss dich aus meinem Laden, also komm ich da rüber, und hau ich Schnauze. Kannst Das kannst du haben. Hier, ein Baguette, Alter. Oh, sie haben aber... Sie haben ein langes Baguette. Oh! Hm, wollen sie vielleicht was anderes als ein Lebkuchenmann? Hm? Ich hab gleich Feierabend. Soll ich dann kurz mitkommen? Ja. Nimm das Graubrot! Hm. <lacht> ich bin hier von Elfriede. Nein, Elfriede ist die. Nee. Digga, wie. Sitzt der da oder was? Wo sitzt der denn da? Kniet der einfach? Der kniet einfach da die ganze Zeit. Der Russ Russenhocke. <lacht> Knall hatte, der hat Oberschenkel aus Stahl. Ja, Feierabend heute. Was? Wirkst ja die 20. Ich habe keine 20 Dollar. Oh. Ah! Hier. Verpiss dich. hier. Der muss groß, Alter. <lacht> der muss richtig groß. Digga, du kannst doch nicht in die Bäckerei scheißen. Hallo? Hallo, du kannst doch nicht in die Bäckerei reinkacken, Alter. Bruder, lass das sein. Komm, das, das, das, das stinkt doch. Wir müssen Ware verkaufen, sonst kriegst du dein Gehalt nicht. 20 Dollar kriegst du doch für den ganzen Tag Arbeit. Den ganzen Tag Maloche. Irgendwo muss der Brotteig doch... Okay, wir sollten glaube ich langsam zum Bonus. Ja, guten Tag. Habe ich nicht. Komm, geh direkt. Ach. Ich glaub, wir sollten so langsam zum letzten Spiel. Warte mal, ich muss eben kurz äh, mal Tür aufmachen. Hier ist so warm drin, vom ganz Kniebeugen machen, Leute. Das ist unglaublich. Moment, Moment. Ach. Ach. Frische, frische Kellerluft hier aus, dem, aus, dem, aus der Waschküche mal reinholen. Ah. Alles gut, Ina. Alles gut. Such deinen Perso, ja. Das ist viel wichtiger als, äh, als ein Streamer, so ein Scheiß. Ja. Scheiße, Perso verloren ist Kacke. Der kostet Geld, das ist nur Mühe, du musst überall hinlaufen, so ein Scheiß. Ich hoffe, du findest ihn, ja. Welch hast du denn ja gebraucht, um dich irgendwo zu verifizieren oder so? Und hast den, keine Ahnung, auf dem Klo liegen lassen oder sowas? So, komm, ein Kunde noch, komm, ein Kunde noch. Ich muss doch meinen mein Angestellten bezahlen. Bin ich sonst bankrott? Kann ich den Laden direkt zumachen oder was dann, wenn ich nicht bezahlen kann? Leute, guck mal, wie viel Brot ich noch gemacht habe. Komm, kauf dir den Scheiß doch jetzt. Italian Bread, French Bread, Italian Bread da. Ich kann meinen, ich kann meinen Beschäftigten nicht bezahlen. No! No! No! Komm, den Tag will ich jetzt abschließen. Bam. Ja, Leute, aber ihr habt eigentlich schon das Grundprinzip dieses Spiels gesehen. Ähm, deswegen werde ich das auch jetzt nicht noch länger als zehn, also, ne? Also jetzt macht der Tag zu Ende. Ähm, aber da muss ich sagen: ähm, DNA Gaming, äh, Trader Life Simulator war ein bisschen mehr drin. Da konnte man wieder mit ein Auto fahren, da konnte man noch Sachen einkaufen und so. Da waren ein bisschen mehr Funktionen, ja. Also, jetzt müssen wir mal. Bis getan kann, kann ich nicht. Tschüss, verpiss dich. Ähm, es müssen wir ganz kurz Real Talk über solche Spiele. ja. Also Trading Life Simulator hatte wenigstens noch ein paar Funktionen, die man da machen konnte. Es sah scheiße aus, es hatte scheiße Sounds, es war alles scheiße. ja. Aber man konnte wenigstens noch irgendwelche Sachen da machen. Man konnte mit dem Auto rumfahren, man musste das wieder auftanken, man musste ähm, Sachen fürs Haus kaufen, man hat ein Haus zum schlafen gehen und sowas, alles mögliche. Und das Spiel ist einfach nur, du bist im Bäckerladen, drückst auf ein paar Knöpfchen, verkaufst Baguettes und andere Backwaren und das war's dann. <lacht> ja. Also es ist nicht mehr so, dass, dass das... Ja, mach wieder zu, mach wieder zu. Danke, ganz zu. Ganz zu, ja, danke. Ich bin zu laut wieder, ich bin wieder zu laut. Die Nachbarn haben sich schon besperrt, die haben schon die Bullen gerufen. Sabrina musste gerade äh, die ganzen Polizisten und sports team und so abwehren. Ähm, ja, also, es kann nicht sein, dass man Spiele entwickelt, die erstmal so vom, vom Äußeren her vielleicht scheiße sind. Also, Trailer Lives Matter hat mich ein bisschen angefixt gehabt, weil es einfach coole Mechaniken hatte. Aber das Spiel jetzt hier, das hat nur die Mechanik, dass man, Re diese Rezepte hat man ja alle, dass man eigentlich nur die Zutaten kaufen muss, die Maschinen, und dann stellt man das Zeug her, verpackt es und verkauft es. Also, da muss ich schon sagen, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ja? also ein bisschen sehr enttäuscht sogar. Und ähm, ein paar Bildchen zu machen und ein Baguette zu modellieren, ist jetzt nicht so die große Kunst, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ähm, Sounds sind faktisch nicht vorhanden, also, ich muss echt sagen, Trailer Life Simulator hat mir tausendmal besser gefallen als das Spiel jetzt hier. Ja, also DNA Gaming, get your shit together, bitte. Also, das hat mir jetzt überhaupt gar nicht so gefallen. So. Nee. Wenigstens fange ich mit minus 4 Dollar an. Also, nee. Ganz ehrlich, nein. Nee. Also finde ich überhaupt nicht gut, ja. Ich weiß nicht, ob das äh, weiterentwickelt wird, ob da jetzt wirklich noch Sachen dazukommen oder so. Aber in dem Status weiß ich nicht, macht das Spaß? Macht das Spaß die ganze Zeit auf irgendwelche. Klar, in manchen Spielen ist das auch so, ja, dass man einfach nur ein paar Sachen machen muss und sowas. Aber das ist dann ein Mobile-Game, ja? Was umsonst ist. Da gibt es wenigstens da gibt's, auch mehr Funktionen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich einfach nur Trash, ja. Und Besonders, wenn man auch viele Grafiken von Trailer Life Simulator benutzt hat. Ähm, die ganze Umgebung und sowas. Das ist einfach nur ein paar, ein paar Mechaniken, die man jetzt die ganze Zeit auf und ab fahren würde. Nee, Leute, muss um ich ganz ehrlich sein. Ähm, gefällt mir nicht so. Gefällt mir nicht so. Deswegen, ich habe euch eigentlich schon fast alles gezeigt. Ja, man kann jetzt noch ein paar Bänke und Fernseher aufstellen für die Dödel hier. Aber so richtig mehr Inhalt ist es nicht. Und das tut mir leid, ja. Deswegen... Also, ihr könnt mal eure Wertung abgeben, bitte, im Chat. Ähm, bitte von 0 bis 10. 10 ist Ultra-Premium, geiles Game. Ähm, eine Trash-Kategorie oder halt 0 für... Ist wirklich einfach nur Trash. Ja. Der Bäcker hat bis 21 oh. Uhr auf. Ja klar, ey. In so einer kleinen Stadt hier, wo immer nur Männer rumlaufen. Ja, Fauli gibt eine 1. Ich wäre auch bei 1. Ich wäre noch nicht mehr bei 2. Ich wäre auch bei 1. Von 0 bis 10 wäre ich bei 1 vielleicht zwei, weil es ist ja funktional, sag ich mal. Ist jetzt nicht abgeschützt, hat keine Bugs oder so. Aber es ist auch nicht schön zu bedienen und sowas. Also, ja, ihr sagt auch eins, wenn Like Games News eins sagt, dann schließe ich mich immer an. Ja, also eins von zehn Punkten kriegt Bakery Shop Simulator. Also, letzter Trash. Ja, wirklich einfach nur Trash Game. Holy Shift gibt noch zwei Punkte weil sie in meiner Bäckerei gearbeitet hat. Nein, Quatsch. Macht keinen Spaß. Oh Leute, wir haben erst 5 vor 10. Äh, so kann ich euch jetzt nicht davon lassen, ja. Also so geht es nicht. Wir werden jetzt noch ein Spiel draufhauen, ja? Wir werden jetzt noch ein Spiel drauf machen. Quit Game. Ähm, ja, das war's mit Bakery Shop Simulator.